Und, und la, lauter, bitte. Okay? Hörst du mich? Ja. Okay. Äh, willst du den Islam annehmen? Ja. Wenn man den Islam annehmen möchte, dann muss man Glaubensbekenntnis das bestätigen. Und zwar, es gibt keinen, das wird die, die Bedeutung von La Allah, Muhammad, Rasulullah. es gibt keinen, den man mit Wahrheit und Recht anbetet außer Allah, und es gibt keinen, dem man in dieser Anbetung folgt, außer Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, der Diener Allahs und letzter Gesandter Gottes. Bist du damit einverstanden? Ja. Warum willst du den Islam annehmen? Einfach, weil ich seit länger darüber überlegt habe. Und seit einiger Zeit keinen Sinn mehr mein Leben gesehen habe. Ja, ruhig, langsam, langsam. Möge Allah von dir annehmen. Langsam, langsam, langsam. Und bist du sicher, dass du den Islam annehmen möchtest? Ja. Weißt du, dass das eine Einbahnstraße ist? Ja. Dadurch, es gilt nicht, dass man sagt, ja, ich nehme heute den Islam an und dann später sage ich, ich möchte den Islam nicht mehr. Ja. Ist dir bewusst, was du machst? Ja. Yes. Okay. Hat jemand dich zum Islam gezwungen? Nein. Oder hat jemand dir was angeboten, wenn du den Islam annimmst? Nein. Okay. Also wir machen das nicht, dass wir den Leuten Geld geben, damit sie den Islam annehmen. Es gibt viele, die das machen. Missionarwerke okay, und alles. Und das schaffen sie nicht, Al <lacht> Barakallahu Barakallahfikum, seit dem Anfang von Ramadan haben wir fast jeden Tag ein.. Oder zwei Personen, die den Islam annehmen. Möge das Petra von Ihnen allen annehmen. Herr, inshallah. Hast du dich jetzt ein bisschen beruhigt? Ja. Okay, dann machen wir zusammen, inshallah. Ich sage das auf Arabisch und du sagst mir nach, okay? Ja. Hi. Ashadu As Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illa. Allah. Allah Allah Wa Wa As Ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Allah Allah <journes> <demonst> Möge Allah von dir annehmen, du bist unsere Schwester im Islam geworden und du gehörst jetzt zu einer Familie von zwei Milliarden Menschen auf dieser Erde. Möge Allah dich festigen und von dir annehmen und möge Allah uns den Lohn dafür geben.